Willkommen zurück zu Pokémon Silber, in der letzten Folge haben wir uns das Einkaufszentrum angeschaut, doch heute geht es um den Rest der Stadt. Außerdem werden wir in diese, oh, oh die Arena war oben, in diese Arena gehen. Ich hoffe, wir werden die heute noch schaffen, weil wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal noch die Stadt äh, komplett erkunden, damit wir das durchhaben. Es soll einen neuen Ra Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Fahrradladen? Können wir vielleicht auch ein Fahrrad bekommen, wenn wir den Laden finden? Das hört sich cool an. Behandle so dein Pokémon gut, wird es dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Igelava sehen. Es ist sehr süß. Ja, danke. Wenn ich meinem Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Okay. Stimmt, wir haben ja keine Holzkohle jetzt Igelava gegeben. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil. Spiel ist jetzt auch nicht so das schwerste Spiel, sag ich mal. Ist jetzt nicht so schwer. Ich werde auch ohne äh, gegebene Items, getragene Items durchkommen, denke ich mal. <lacht> Ständig verliere ich einen Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Ja. Wenn man immer wieder verkackt, dann mögen die einen die Pokémon nicht. Und genau andersrum, wenn man immer, immer wieder gewinnt. Die Welt ist ein Radweg. Fahrradladen. Ach, hä, der ist direkt hier. Wow. Warum ist der hier voll abgeschollen? Okay. Wow. Cool, cooler Fahrradladen. Das ist also ein bisschen wie eine Werkstatt hier mit diesen Kästen. Ein nagelneues Fahrrad. Boah, krieg ich auch so eins. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Klar. Ja, großartig. Gib mir bitte Nummer und Name und Nummer. Dann lahe ich dir ein Fahrrad. Wir haben uns ein Fahrrad ausgeliehen, damit wir Werbung machen können. Episch. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Überall? Echt jetzt? Kann ich sie auch hier fahren? Lass mal auf Wahl gehen, damit wir es immer wieder auf Select benutzen können. Äh. Wo habe ich ein Select? Das ist Select. Eich, Mike! Es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ey, du hast mich voll ins Ohr gehauen! Na egal. <lacht> ich fahre mein eigenes Bike. Ach, wenn man jetzt mit dem redet, dann sagt man glaube ich, was anderes. Ah ne, nur im Remake, schade. Das haben die damals besser gemacht im Remake, hier ist voll schlecht. Ups, ich wollte noch gar nicht rein. Ich wollte eigentlich mit den Leuten reden, aber man hat einfach nicht wirklich die Kontrolle mit dem Fahrrad, finde ich. Zumindest in den alten Spielen. Hat sich dieser Mann in schwarz als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Wie dämlich! Echt? Wow. Dukatia City, Bahnhof. Bahnhof? Wo geht's denn lang? Das sieht schick aus. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Oh, also kein Bus da. Oder Zug. Alles klar. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Okay, ja, kann man sich ja denken. Du kannst das hier die Radioturm. Wer bist du? Du bist der dünnliche der Mann. Das ist also der Radioturm. Was willst du du Nervensäge? Hau ab! Wollen wir oh, in den Radioturm rein? Ich weiß ja nicht. Hm. Kommen wir noch in der Arena rein. Was, was Wir können schon in die Arena rein? Soweit ich weiß, muss man eigentlich erstmal den Radioturm machen. Vielleicht haben wir es damals geändert. Arena von Dogai, das sieht die Leiterin Bianca. Ein, ein unglaublich hübsches Mädchen. Wow, echt? Wirklich? Oh, da freue ich mich aber schon. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Junge, was, wie lang, was für einen langen Kampf hast du gemacht, wenn alle vier Attacken keine ATP mehr hatten oder vielleicht hatten alle vier Attacken 5 AP <lacht> da gar nichts verstehen manchmal kann es auch ein gesundes pokémon nicht mehr angreifen in diesem fall müsst es in einem pokémon center oder mit einem item heilen tja ach, ach, das kann auch mal vorkommen Aber seht euch mal diese architektur an <lacht> es steckt einfach im zaun drin das haus und hier ist einfach was, was ist das hier das aus. Ach, hier ist ein Blumenladen. la. Da hast du Wasser, mein hübsches. Okay. Als ich den laufenden Baum auf der Route 36 goss, ist er aufgesprungen. Ein, ein laufender Baum? Ich glaube, es ist ein Pokémon. Aber es bedarf eines Arena-Leiters wie Bianca, um es zu besiegen. Okay, warum darf ich es nicht besiegen? Voll gemein. Das wäre auch mal ein cooles... Wackeln des Pokémon be besiegen. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Hier? Hi. Hallo, ich bin der namenbewerter Ich bewertet den Namen seiner Pokémon. Äh. Hab ich überhaupt. Ja, ich hab einen Spitznamen. Ja, hier kann man den Spitznamen ändern, wenn man Bock drauf hat. Aber ich glaube nicht von getradeten Pokémon. Ich glaube, da geht's nicht. Namenbewerter, möchtest du deine Spitznamen verwerten lassen? Äh, bewerten lassen, sorry. Was ist hier? untergeschoss eingang Ach, stimmt, das ist jetzt hier auch so eine Verbindung von hier nach, äh, zur anderen Seite der Stadt. Ja, komm, da kann man eben rüberlatschen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich liebe diese Musik. Das ist wirklich so nice. Willkommen. Hi. Hallo, bist du wegen der Glückszahl-Show hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 27794. Mal sehen, ob du Glück hast. Okay. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Okay. <lacht> Habe ich auch nicht erwartet. So. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die fünf Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den poké und überall, um zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du das Quiz an teilnehmen? Ja. Frage 1. Kannst du dir auf dem poké kommen die Karte anschauen? Ja. Dün, dün, richtig. Richtig. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Dün, dün. Korrekt. Frage 3. Benötigt Kurt der Pokéballschmied Aprikoko? Ja. W was? Oh, nein, das war voll daneben, ey, voll schlecht. Man kann aber immer wieder versuchen, aber man soll das hier machen, damit man weitermacht, äh, weiterkommt. Hä, ja, das verwirrt mich gerade. Ja, ich kann mir da die Karte anschauen. Ja, ist immer weiblich. Okay, nochmal lesen. Benötigt Kurt, der Pokéballschmied. Aprikoko. Heißen nicht Aprikoko? Hab ich es gerade verwechselt mit irgendwas anderem? <lacht> Sorry, falls ich gerade richtig dumm wirke. So weit, so also gut. Frage 4. Kann Carpenter keine Thermattacken lernen? Ja. Wieder richtig. Hier nun die letzte Frage. Professor Ice Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein. Das habe ich mir nicht gemerkt, dass es falsch ist. Bingo, richtig. Glückwunsch, das ist echt eine so eine Frage, da denkst du dir so, ach, ist doch, wo soll ich das denn, wissen, als ob ich vor, hier, vor diesem Punkt in dem Spiel irgendwann mal diese Professor gehört habe. Na egal. Hier ist ein Preis, ein Radiomodul. Nice. Mike kann jetzt hier auch, ihr sitzt auch hier als jederzeit als Radio, äh, ins Radio, ach, was auch immer, ich voll falsch schon gelesen. Wir können auf jeden Fall jetzt ins Pokécom rein und dort Ah, Gibt es ein Radio, was wir uns anhören können? Ich kann ich euch gleich mal zeigen? Höre dir bitte unsere Shows an! Kann ich machen. Aber irgendwie war das doch nicht nötig. Also, ich weiß, dass man das Radio braucht, um den Spiel weiterzukommen, aber. Äh, äh. Eigentlich weiß ich, dass man dann Bianca sieht. Weil die hier auch irgendwie das Quiz macht. Naja. Ja, haben wohl im Remake sehr viel besser gemacht. Ich liebe Margit vom Pokémon-Tag. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahinschmelzen. schmelzen. Okay. Oh, Pummeluf. Pummel. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. <lacht> Krass. Hey, aber das wir. Du kannst überall Radio hören, probier's mal aus. Ja, mach ich gleich, mach ich gleich, keine Sorge. Oh, hier können wir nicht weiter. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Wow. Das war ein schwer, schwieriges Wort, das musste ich jetzt rausschneiden. <lacht> okay. Mit dem Intendanten stimmt irgendwas nicht. Alles klar. So. Okay, das sollte dann eigentlich alles gewesen sein. Ich mache nochmal eine Radelfahrt. Ja genau, hier geht es dann raus aus der Stadt. Ähm, ja, dann können wir doch jetzt eigentlich die Arena machen. Ja gut, wir können im Untergrund nochmal ganz kurz nachschauen, aber... Da sollen wir glaube ich erst später hin. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Ich habe auch eigentlich keine Lust, das hier unten zu machen, weil wir müssen hier eh erst später hin. Ja, komm, lass es! Dann müssen wir hier eh so oder so später gezwungenermaßen hin. Deshalb lassen wir das jetzt. So, Arena! Yo, Champion-Spiel! In dieser Arena warten Trainer mit Pokémon des Typs normal auf dich. Ich empfehle dir, Kampf-Pokémon hinzusetzen. Ja, weil ich auch Kampf-Pokémon habe. Uh -huh. Joa, ich pack mal, ähm, ups. Ich pack mal Amphi nach vorne, denn Flamesack ist halt schon gelevelt, also schon ein bisschen hochgelevelt, deshalb kann Amphi hier ein bisschen leveln. Ist egal, wie man ihn nimmt, man kann mit jedem hier die Arena machen. Oh, du bist ja ein, ein hübscher kleiner Trainer, ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Alles klar. Ja, die, die kämpfen wir ja alle mit so Pipi und äh, Pomelo und wieso. Genau. So kommt stirb. Yes. Ach komm kommt sind Level, das ist Level 9 gewesen. Das ist viel zu einfach. Ich hoffe wir kriegen die Arena heute. Noch das wäre echt nice. Oh, Level 13 Uth hat überlebt. Wow. Erstaunlich kopflos oh, so so, ab und level 19 nice und noch ein visor jetzt level 20 oder was nee, level 17 alles klar Komm, level 17 ist noch ist noch was aber hat, wann entwickelt sich Wieso eigentlich wie so Senior. Kann es sich nicht um Level 17 in den Bin mir grad nicht sicher. Ich glaube es entwickelt sich aber erst auf Level 20 oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt down. Bitte mach jetzt keinen Ruckzuck, Dankeschön. So, aber die machen echt Damage gerade. Finde ich nett. Von die Minis. Mal sehen. Ups, schon vorbei? Tja. Wow, du musst gut sein, wenn du es schaffst, mich zu schlagen. Mach weiter so. Äh, okay. So, und hier gibt es übrigens ein kleines Easter Egg in der Arena. Denn äh, wenn man in die Arena rauszoomt, dann sieht man, dass die Arena einfach nur ein Pipi-Pixelart ist. Das finde ich sehr lustig. Weiß ich vielleicht, mal, vielleicht kann ich das ja irgendwo einblenden, wie das von außen aussieht. Also von ganz hoch rausgesumt. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Oha, ich bin doch kein Frauenschläger. Ich werde es jetzt wohl werden. Oh, Mati, Ich finde den Sprite lustig. Es freut sich zu kämpfen. Das nicht super. So viel. Was Zeittag? Was? Zeittag macht Damage? Habe ich das gerade mit irgendeinem anderen Tag verwechselt oder warum macht Zeittag Damage? Oh, ich muss heute mich heilen. Was hat sie jetzt noch ein Mauzi. Hm. Ich heile mich lieber. Äh, Tränke. Sind hier die Tränke drin? Gott, das ist ja unsortiert. Da ja, habe ich jetzt auch keine Zeit, das so zu, zu sortieren. Ach so, die machen nur 20? Ach, vergessen. Ich habe gerade wirklich nicht. Slow Brain, Alter. Ja, komm, Supertrank. Ein bisschen Verschwendung jetzt, weil die heilen immer 50. Aber ist egal. In den, Neu in den neuen Spielen heilen die übrigens äh, als Supertrank übrigens 60 statt 50. Dafür aber der hyper -Krank, welcher normalerweise 200 heilt, nur 120. What the... Ja. <lacht> Weiß nicht, warum die das geändert haben, bin ich kein Fan von. Ich finde das alte System besser mit den Hallen. So, auf jeden Fall... Macht die Pumpe echt Damage. Macht mir ein bisschen Angst. Aber Bianca ist eigentlich sehr einfach, da kommen wir aber gleich noch zu. Nein, oh Marzi, es tut mir leid. Ich habe Maozi die unterschiedlichsten Attacken beigebracht. Tja, viele Attacken heißt nicht unbedingt, dass du sofort gewinnen wirst. Du kannst du mit einer einzigen Attacke gewinnen. Und ich laufe gerade. den ganzen Weg wieder zurück. Ja. <lacht> Hab's gemerkt. Ich wollte gerade heilen. Ich wollte gerade mal im Menü gehen und mich heilen. Glaub nicht, du hättest leichtes Spiel mit mir. Okay, bist du dir sicher? Ich glaub nämlich schon, dass ich gleich das Spiel mit dir hab. Oh, sie sieht sehr, äh, confident aus. Was hat sie denn? Oh, <lacht> Meh. Unser Mäh. Mach dich jetzt da. Oh yeah. Ey, leck mich doch nicht ab. Du kannst doch nicht einfach ein Schaf ablecken. Nur weil ich gerade kein Fell habe. Das geht zu weit. Vor allem, es ist paralysiert. Oh, oh, oh, wow. Ey, ey Br Bruder, chill. Äh, Schwester. Was also auch Chill, chill, chill, chill, chill, chill. Okay? Bye, bye. Danke. Das, das war knapp. Okay, Level 20. Nice. Boah, ich muss schnell heilen. Verflixt, ich dachte du wärst schwach. Warum soll ich schwach sein? Ich frage mich, ob ich in der Welt ob in der Welt Pokémon Männchen oder Weibchen stärker sind. Das hat keinen Unterschied, glaube ich. Vielleicht dahin hier und da ein Stats, äh, ihren Punkt anders an den Stats, aber ansonsten macht es glaube ich keinen Unterschied. Äh. Wie sortiert man eigentlich die Tasche? Gibt das irgendwie? Nee, man kann nur switchen, ach, dann ist auch egal. Es ist blöd, dass die Tasche so dumm aussieht, aber ich muss jetzt mit leben. Ich muss damit leben. Und darum ist Bianca! Ich habe niedliche Pokémon lieber als starke, aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Äh, ach so, okay. Und was hast du denn so, Bettina? Pummeluft. warum ist das Sprite so blau? Also nicht, dass es schlecht aussieht, aber warum ist das so blau? Komm, komm, komm, komm. Yes. So, meine Taktik gleich bei Bianca. Erstmal ein bisschen paralysieren. Mit Donnerwelle. Und dann mit weg drauf. Oder mit Amphi halt auch drauf. Ich kann es erstmal mit Amphilie versuchen. Ob Amphilie stark genug ist. Sind ja nur zwei Unterschied. Soll jetzt gar nicht so viel äh, äh, und ausmachen. soll ich bei mich jetzt ein bisschen, weil ich will Bianca heute noch den chaos machen. Auch wenn sich das böse anhört. Mir wurde ja ein hübsches Mädchen versprochen, aber ich kann euch sagen, dass. Ach, oh, nicht gesang, Jetzt schlafe ich. Komm ja. schon. Was blockiert? auch oh, man. wach auf. Gut. Nice. Sorry fürs Vorspulen, aber ich hatte jetzt keine Lust, euch mit diesem Schlaf äh, zu langweilen. Das passt schon. Ähm, ich kann ich aber sagen, Bianca ist einfach nur ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, weiches, alles dafür tun, dass sie gewinnt. ja okay. so hm, ja, ein bisschen. Egal, ich, ich sag mal lieber nichts. Oh nein, nein! Ich trainiere, um Bianca zu besiegen, aber es ist hoffnungslos. Wenn ich verliere, werde ich einfach ja trainieren. Alles klar. So jetzt noch schnell schauen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Äh. Ne, müsste passen. Alles klar, dann speichern wir ab und machen jetzt noch den Kampf. Ich mache ein bisschen länger heute. ich will jetzt Bianca besiegen. Wir können das jetzt nicht auf nächste Folge äh, da lassen, da stehen lassen. Let's go! Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert. Also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Oh, bist du das, Bianca? Are you sure about that? Da ja, ist es einfach nur ein kleines Mädchen, aber gut, sie ist ungefähr ein Alter, also in Game Alter. Von daher. Oh, Pippi! Vorhin haben wir Pummeln gesehen, hier sind wir. Pipi! Das heißt mit Donnerwelle. Damit du schön keinen Metronom ansetzen kannst, dann Pipi macht immer Metro. Dein hat denn ernst? Das meinte ich. Pipi setzt die ganze Metronom ein. Metronom ist eine Attacke, die macht irgendeiner Attacke, die existiert einfach. Also bitte. Fünfmal. So, so eine Attacke wie Duplex die mehrmals trifft, kann bis zu fünfmal treffen und sie trifft fünfmal. Amfie um nicht down gehen lassen oh, Come on Auf mit dem Bullshit Das war ist es paralysiert Schon Ich habe Angst, hat sie Heil-Items? Aber Leute, ich kann euch sagen, Bianca ist eigentlich einfach Eigentlich so, Solange man nichts falsch macht, ist sie easy Solange man weiß, wo man, wo man äh, Hier Womit gegen wen man kämpft, sobald man, sobald man weiß, sagen man weiß, was man machen muss, sollte alles passen. Ach komm, egal. Zack, bye bye. Egal, was ich einfach gerade gelabert habe, ist wegen diesem Pokémon hier, weshalb viele sagen, dass Bianca schwer ist, mimimi. Mi, mi. Aber komm, Bianca ist wirklich nicht schwer, auch wenn sie einen Miltank hat, welches hochgelevelt ist, ne? Ja, 20. Und genau wegen dem ja Walzer und dann Milchgetränk, welches ist heilt. Deshalb setze ich jetzt Donnerwelle ein und werde draufschlagen. Wie ein irrer Man macht halt nicht viel Damage und es kann sich heilen. Es kann sich heilen. Fun Fact, Milton kann immer nur weiblich sein. Ist übrigens eine Kuh, falls man es nicht gesehen hat. Och nein, ich habe mich verliebt, weil ich bin männlich und das Ding ist weiblich. Ja, komm. Switch raus! Vor allem macht er gerade so viel Damage. Na ja, komm, Switch raus. Ist eh paralysiert und sie hat nichts dagegen. Ich bin immer schneller. Warum? Wow! Was ist denn. Och man. Was ist denn das? Ist doch so lächerlich. Komm schon, Bianca ist nicht schwer. Ich muss den Leuten beweisen, dass Bianca nicht schwer ist. Was ist das? Wa warum kriegt sie jetzt die ganze Zeit einen Volltreffer? Wenn sie noch einmal einen Volltreffer kriegt, ne? i swear to God, ich schmeiß alles kaputt. Oh, endlich geht die Paralyse mal rein. Oh, ich hätte wolke einsetzen können. Oh, habe ich, hab ich jetzt nicht dran gedacht. da ja, komm, ich setze jetzt ich Rauchwolke ein. Ach eine komm schon.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 Okay. Och nein, das ist immer noch dieser Verliebt-Status. Ich kann wieder raus switchen, aber. Ich bleib erstmal drin. Oh, warum triffst du? Ich habe Rauchwolke und Para drin. Mann, sie ist nicht schwer. Warum tue ich mich jetzt so schwer mit ihr? Ach komm. Komm, hör auf. Die Folge wird schon zu lang. Treff an. Danke. Okay. Nur so ein bisschen vor, Leute. Damit ich nicht allzu viel mache. So, zack, zack. Okay, ich greife an. Ich greife an. Es heilt sich. Ich greife an. Leider kriegt er mal wieder einen Volltreffer. Er trifft nicht. Glut. noch mal Glut. Er heilt sich mal wieder. Niemand trifft. Er trifft. Äh, sie trifft. Whatever. Er trifft wieder. Ach Leute, das ist doch lächerlich. Sie ist einfach. Bitte, Greift doch an. Ach. Ja. Ich könnte es mit Ruckzucki -Yep versuchen. Ne, ich bin, ich bin in der in der Starliebe. Jetzt. Nein, es lebt noch. Nein. Oh, ich hätte Glut ansetzen sollen. Komm, schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht heilen! Och man, sie ist einfach! <lacht> Ach komm schon! Das ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Ey, ey, yes! Yes! Oh, ich wollte gerade, ich wollte gerade wirklich. Ich hab innerlich schon aufgegeben, ich dachte mal wirklich, das ist die größte Blamage, aber nein, wozu hat man denn ein Warteam-Team? -Team? Oh, gepriesen sei Amphi. Oh Gott, ich habe hab fast, es war fast, es hätte noch peinlicher werden können, aber nur mein Starter ist down gegangen, mein wichtigstes Pokémon. Ich spiel keine Lock, ich darf es ja wieder beleben. Oh Gott. <lacht> Ich schwöre euch, Bianca ist nicht schwer, auch wenn es so aussieht. Ich habe halt nur zwei Pokémon, das ist das Problem. Aber ich kann euch sagen, wir werden jetzt in den nächsten paar Folgen uns 100 pro ein neues Pokémon fangen. Sowas von. Oh yeah, Leute, Bianca besiegt. du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein, du Kind, du. Du bist das Kind. Was? Sie schmollt jetzt rum und gibt mir nicht meinen Orden?